Warum verdienen Sie 30.000 Euro im Monat? So, und Sie haben eben gesagt, ich verdiene mehr als der Bundeskanzler. Ja. Ey, warum verdienen Sie so viel Geld wie der Bundeskanzler? Also, mal, jetzt eher jetzt, die Information ist falsch. Ich habe gesagt, wie der Bundeskanzler. Sie haben gesagt, warum verdiene ich mehr als der Bundeskanzler? Nein, ich, ich bitte Sie ich, ich, einfach wir bei mal der zurückspulen. Wahrheit in Die Leute können ja mal gerne zurückspulen. Ich gesagt, gern. Warum verdienen Sie so viel wie der Bundeskanzler? 360.000 Euro. Auch die Gehälter sind transparent gemacht ich kann, worden, ja, aber ich kann man das eben nicht im Kopf behalten, wie wir ja, jetzt ja. ausgemacht haben. Ja. Ey, äh, Warum verdienen Sie so viel Geld wie der Bund? Also, oh. mal, jetzt, jetzt, jetzt. Mal zu Julia Jackel. <lacht> äh, es, es gibt diese Gesichter, es gibt eine Eva Schulz, die, die groß geworden ist im öffentlichen.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 Jetzt noch Warum? Gute Frage, falscher Adressat, weil dieses wird von meinem Verwaltungsrat festgelegt. Aber es ist insofern auch eine gute Frage. Sie könnten sich zum Beispiel auch mal fragen: Warum verdient eigentlich ein Sparkassenvorstand von der Kreissparkasse mehr als der Bundeskanzler? Der ist wirklich mehr. Im ist, es ist es gerechtfertigt, Herr dass Sie 30.000 Euro im Monat verdienen? Wirklich. Stellen Sie mal diese Frage nach wirklich das Grifke, öffentlichen. Das Thema bewegt ja und schon 2019... Ja, aber reden wir doch ja und 2019. Ich 2019 hat die KEF bereits in einem Sonderbericht angemerkt, dass die Intendantengehälter allgemein zu hoch sind im Vergleich zu anderen öffentlichen ja. Unternehmen. Aber warum hat die Politik mal, das Thema bis jetzt, jetzt? Mich noch Warum die frage Moment, mich